Mein Traumberuf ist, erstens zu werden. Ich werde später Programmierer werden. Ich will Chemie studieren. And I want to become a dentist. Und ich möchte gerne ein werden. Als im Jahr 2015 klar war, da kommen sehr viele junge Menschen, die Unterstützung suchen und brauchen. Äh, sei es durch Sprache, aber auch, äh, weil sie einfach erfahren wollten, wie funktioniert denn Schule äh, in diesem Land. Und wir äh, als Kinderbüro haben uns gedacht, wir können da auch ein Stück Hilfe äh, anbieten. Servus. Servus. Servus. Schön an Uniclub war, dass ich Freunde gefunden habe. Und immer wieder neue Menschen, Menschen kennengelernt habe. Und natürlich auch die Exkursionen, Workshops, die waren auch lustig. Es ist wieder unlogisch an dieser Stelle. Was wolltest du da genau sagen damit? Etwas aufzubauen oder was mm. zu machen? Okay. Also der Uniclub ist ein Bildungsprojekt äh, für Jugendliche mit anderer Erstsprache als Deutsch, also für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Und es geht primär um Jugendliche, die auf dem Weg zu Matura sind. Genau. Luftwiderstand oder? Allein ist anstrengend, ja, weil es ist Deutsch nicht meine Muttersprache und äh, ja, ich habe auch natürlich andere Sprachen in der Schule, die ich nicht so gut kann und da gibt es Studenten, die mir helfen. Ja. Ich studiere Mathe und Physik auf Lehramt und bin zum Uni-Club gekommen, auch über die Universität, über ein, äh, ein Pro-Seminar bei der Eva Vetter und bin sozusagen in, im Zuge von diesem pro im äh, Praktikum hier gelandet und sehr glücklich darüber. Blaue müsste die grüne sein, oder? Letztlich haben wir hier am Zentrum für Lehrerinnenbildung sehr viele Studierende, die lernen zu lehren. Und ja, wäre doch schön, wenn unsere Studierenden da mitmachen könnten, weil das ja gleichzeitig auch etwas ist, wo sie ihr Wissen einbringen können, wo sie Angebote schaffen können. Wenn ihr was machen wollt für die Jugendlichen, dann Machen wir einfach mit und so hat es begonnen. Und dass ihr noch mal kurz darüber nachdenkt, was findet ihr speziell am Uniklub? Diese freie Lernatmosphäre und dieses wirklich gut aufeinander schauen. Die Motivation, mit der die Jugendlichen reinkommen. Es ist irgendwie schön, so über die Zeit mitzukriegen, wie sie die Jugendlichen weiterentwickeln und, und auch so, irgendwann weiß man dann Bescheid, okay, letzte Woche war ich in der Schule, wie ist es da gegangen, man kann nachfragen und das ist voll schön. Und es waren jetzt ja schon viele Studierende dort und haben das erleben können. Wie gesagt, 400, das finde ich ganz toll. Ja. Man kann dann, was so klein beginnt, gell, nach einigen Jahren, kann man eigentlich einen großen Prozess in Gang setzen. Der Schmetterling, oder? Wie kann ich das sagen? Es ist einfach cool, wenn wir alle dabei, dabei miteinander sind. Und ja, immer, always.